Dieses Thema, dieses Thema worüber so oft berichtet wird, diese eine Person, die alle verfolgt, der Game Master. Ach Gott, nicht schon wieder. Dank meinem Twitch Moderator UG67 habe ich weitere Gehirnzellen verloren, danke da nochmal. Viele von euch kennen sicherlich Tilan oder Rebecca Wing, diese beiden YouTuberinnen bereichern sich an den Klicks, welche durch den Hype an Momo und Game Master hervorgerufen werden. Doch ich möchte heute weder was über Tilan noch Rebecca Wing sagen. Heute geht es um die Kinder, welche dies gesehen haben und sich dachten, damit werden wir Fame. Diese versuchen auch etwas in den Klicks abzuhaben, welche Tilan und Rebecca Wing haben. In diesem Video zeige ich euch, was ich an diesen Leuten zu kritisieren habe. Viel Spaß mit dem Video. Als allererstes möchte ich erwähnen, dass es immer um die Kunstperson geht. YouTube ist nicht zum Austragen privater Probleme oder ähnlichem da. Ich beziehe mich nur auf die Dinge, die die Kunstperson veröffentlicht hat. Let's go! Fangen wir mal an. In dem ersten Video wird der Kanalinhaber Raphael Lenzin von dem Game Master entführt. Während derjenige hinter der Kamera steht, wenigstens etwas versucht, das Ganze glaubwürdig zu gestalten, ist der andere nicht so. Nachdem der hinter der Kamera sagt, der Game Master ist wieder da, ruft der andere Und ich Was sagt er? kennt man ja. Anschließend wollte der Junge hinter der Kamera, ich vermute das ist der Raphael, ich nenne jetzt einfach mal Raphael, raus zu dem angeblichen Game Master. Er erschreckte sich, weil dieser auf einmal dort stand. Der Game Master kam die Treppe hoch und wollte zu Raphael. Raphael machte schnell die Tür zu, doch es ist eine Glastür. Natürlich, wenn der Game Master dich entführen möchte, hält sie ihn garantiert keine Glastür auf. Was ist Damian? Was ah! oh. Was willst du? Schnell. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Abschließen, abschließen, abschließen. Oh, was hast du? Oha. Der geht wieder. Wo ist er? Oh, hier sieht man ihn. Digga, ich hoffe, die klickt. Und vor allem, er klopft ein paar Mal und dann gibt er auf und geht wieder vors Fenster und besteht darauf, dass Raphael rausgeht. Wow. Ähm, der Game Master ist ja draußen der hat gesagt, ich soll rauskommen. Ich mach's jetzt einfach, ist mir egal. Wissen wir nicht. Was willst du hier? Was willst du von mir? Hä? Er ist wieder verschwunden. Das ist das zweite Mal hier. Diese krassen special Effects, Alter. Aber ernst mal, ich kenne mich in dieser ganzen Game Master-Geschichte nicht aus. Kann der sich teleportieren oder so? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Wir springen jetzt einfach mal etwas weiter. Dahin, wo Raphael entführt werden soll. Mal schauen, wie er das gemacht hat. Hey. Das war's. Das ist das Ende des Videos gewesen. Das ist aber echt glaubwürdig, oder? Spaß beiseite. Ich meine, wenn das schon so anfängt, dann kann es nur noch besser werden. Auf zum nächsten. Der nächste in meiner Liste wäre der User KalimTV. Auch hier wird er entführt. Auch sehr professionell. Wenn er dahin geht, dann wird er mich bemerken und hinten wird er in seinen Kopf schlagen. Keine Ahnung. Aber wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen. Leute, ich weiß nicht, warum ich so hinlege. Komm her, hier sind die Zombies. Komm her, die Zombies. Was haben alle von dir? 205 Geldschutz. 205 Geldschutz. Ab ich hier? Ich weiß nicht, wie ich hier komme, aber trotzdem bin ich in mein Zimmer. Aber ich egal, wo war ich. Und die Kamera ist auf das ich verlege. Stunden, ich würde das schneiden, damit ihr nicht das komplette sieht, Weil die ganze drei Stunden das liege nicht sehen. egal. Oh, ich kann nicht mehr gehen, Leute. Das ist unnormal. Also, ich muss sagen, ich hatte mich auch gefragt, warum du das so liegst. Nun denke ich, dass du einfach ein bisschen viel Fantasie hast, karl Okay. Okay. Hiernach sitzt der im Auto. Und hey, er schläft. Sollst du echt mal ein Bett kaufen? Er ist auf dem Boden, jetzt im Auto? Du tust mir so also echt leid. Dieser Blick! <lacht> so gucke ich immer, wenn ich auf meinem Zeugnis einer eins sehe. Schade, dass es noch nie so war. Und hey, das Video ist zu Ende. Ich glaube der Game Master fährt ihn jetzt zum Bettenlager. Kappa. Der nächste in der Liste ist der User Mohammed L. Herzherz. Ich verstehe nicht ganz, warum er der sich Mohammed L. Herzherz nennt, aber okay. Er wurde vom Game Master angerufen. Achtung, gute Rechtschreibung, incoming. Yo Leute, was geht ab ich jetzt mal mit Ali? Und der Game Master hat mich gerade angerufen. Ist so, hä? Ist so... Ich, ich konnte nicht mehr, also ich sag so, was er sagt. Ihr Leute, ich kann euch noch mal alles zeigen, was er mir geschickt hat. Einmal hier ganz oben. Hallo Ali, von wo weiß er meinen Namen eigentlich, aber egal. Hallo Ali, ich sehe dich. Ich habe geschrieben, was willst du? Ich hab, er hat gesagt, ich will am, am Freitag treffen. Ich habe gesagt, wo? Er hat gesagt, in SOS. Also so eigentlich Spielplatz. Ich habe gesagt, okay, wie viel Uhr? Er sagt, 14 Uhr. Ich sag, okay, er sagt immer noch, ich sehe dich. Dieser neuen habe ich Ich kann dafür nichts. Der Typ hat Mono eingestellt, offenbar bei seinem Handy, oder es schafft nichts anderes. Deswegen, wenn man es mit Kopfhörer hört, ist nur auf der linken Seite zu hören. Das kann ich jetzt leider nicht mehr beeinflussen. Äh, tut mir leid. Man sieht auf jeden Fall, wie gut das ist. Game Master auseinandergeschrieben und einfach so eine weiße Maske als Profilbild. Das ist gut äh, gefaked, äh, muss ich schon sagen. Ich, ich erkenne gar nicht, dass es ein Fake ist. Äh, vor allem, weil der auch einfach diese Maske als Profi nehmen würde und nicht per SMS oder so schreiben würde wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich wurde ja noch nicht. Vielleicht will ich hier nach diesem Video ne? äh, von dem Game angerufen oder angeschrieben. Okay. Hallo? Wo bist du? Ich hab keinen Bock auf ihn, schlägt auf, Alter. Ich hab keinen Bock auf ihn. Am Freitag hat er gesagt, wir werden uns da treffen. Es ist leider nichts mehr passiert. Springen wir einfach mal zum nächsten User meiner Liste. Dieser wäre Gucci Pro. Er wurde wohl vom Game Master verfolgt. Das hätte ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ich verstehe ihn. Auch oft nicht, also kann ich nicht alles wiedergeben. Wie ich heute was gedacht sie wollen auch starten mit einem Video. Heute wieder mal für Salescan. Und ich weiß, das jetzt nicht was los ist, aber ich habe gerade jemanden für Driveway. Ich glaube, ich habe irgendwo Game Master gesehen. Du hast irgendwo den Game Master gesehen? Bist du dir nicht sicher, wo du ihn gesehen hast? Vielleicht entkommst du ihn ja mit dem Bus, da er dich ja angeblich erfolgt. Okay, das ist die Bus. Keine bin der Station gefahren und der Freund Ich bin jetzt, jetzt, jetzt gerade nach Hause zu fahren, weil ich war jetzt bei meinem Vater da Tja. Hoffentlich soll ich jetzt nicht Gegner stark Dach gehen mit. Boah. Und ich versuche, dass du den Master der diesen. den ergeben hast, mal jetzt gerade da. Das ist aber wieder weg. Digga, ohne Spaß. Der war er war ohne Spaß wirklich da. Ja, ja das habe, das habe ich gesehen. Dass er da wirklich war, ja. Oder wie du sagst, da, der, da, der war, der war wirklich da. Ja, da, der, der war wirklich da. Oh, der oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, mein Gott. Der war die Straße, die Straße. oh Gott. Digga, ich dachte immer, ich hätte eine scheiß Ausdauer als ob du nachdem du mit diesem Tempo über eine Straße rennst, so verdammt aus der Puste bist. Okay, auf zum nächsten Kandidaten. Der nächste Bewerber, der Inhaber des Kanals, Latif S. Sabir, Ist das richtig ausgesprochen? Ich hoffe. Auch er wird wieder vom Game Master verfolgt. Jo, Leute, was geht? Ich ist wieder euer fest Am Start, heute mit einem neuen Video. Ich habe lange keine Videos mehr gemacht. Das muss ich zugeben. Also, wenn YouTube nicht lügt, dann ist es dein erstes Video. Also, naja. ja. Ich würde sagen, wir fangen doch... Ich wollte, ich wollte nur sagen, Leute, wenn ihr... Möchtet, dass ihr macht ein Fortnite-Lisplay macht oder so Digga. Das, das geht jetzt ungefähr 75% des Videos so weiter. Geil, oder? Als er fertig ist zu fragen, was er spielen soll, passiert es endlich. Doch bevor es passiert, muss ich euch nochmal was zeigen. Er Bettelt nach Likes. Natürlich nicht nach Dislikes, weil er sonst mit YouTube aufhört. Schaut euch am besten selbst an. Lasst einen Daumen bitte nach oben. Ich hoffe, ihr macht nicht die Dinge, weil. Ich hab keinen Bock mehr, ich schau auf mit YouTube. Dann, wenn ich mehr als 5 Daumen nach unten habe, dann höre ich auf mit YouTube. Okay? Ich glaub, ich möchte sogar das mit YouTube aufhören, deswegen mache ich, wenn ich mehr als 25 Daumen nach unten habe, höre ich auf mit YouTube. Und wenn ich mehr als, äh, lass mal sagen, bei 100 Likes. Ja, bei 100 Likes mache ich weiter. Kann es sein, dass du aufhören möchtest mit YouTube, weil 100 Abonnenten ist schon ein ziemlich hohes Ziel, mein Freund. Dafür, dass du null Abonnenten hast. Mhm. Oh bei 75, 35, ähm, nein, 35, 45, ja. Keine Sorge, ich unterstütze dich. Ich würde sagen, nein, nein, nein. nein. Da war jemand, Leute. Da war jemand. Endlich! Wer das hier auch? Racing. Das machst du nicht. Ne? Okay. Ja. Warum machst du das mit Leute. Boah, ohne Spaß, wer kennt das nicht, Alter? Früher, als ich also meinen allerersten YouTube-Kanal hatte, habe ich auch immer so eine Scheiße gemacht. Bin einfach durch die Bude gerannt habe irgendwas erzählt. Früher habe ich halt so Minecraft-Real-Life äh, gemacht, Alter. Also, da war ich zwölf. <lacht> nee, Junge. Zehn. Ähm, und da hat, hat auch eine meiner Mutter mich erwischt und hat mich so gefragt: Was machst du da? Das, das habe ich, hab ich voll die Flashbacks, Alter. Da war jemand. Im Kinderzimmer. Da ist jemand. Scheiße. Da ist jemand. Was sollen wir machen? Da ist jemand. Soll ich mal gucken? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Zimmer, mein Zimmer. Ich hoffe, ich hoffe, tschüss, Leute, Leute, ich weiß nicht, was da war. Schau, ne, schau Leute. Du hast recht, ich habe keine Ahnung, was da war. Aber ich vermute mal, der Game Master. Nun kommen wir zum letzten Benutzer auf YouTube. Danach habe ich endgültig jede Hünsel verloren. Er heißt Benny Powell TV und wird selbstverständlich vom Game Master verfolgt. Er traut sich aber mehr als die anderen. Die anderen flüsterten permanent. Und dieser hier zeigt Eier. Aufnehmen, ne? Ich hab Angst, weil. Oh, da war so wieder ein Brief. Aber ich hab. Ich hab Ufa vergessen zu aufnehmen. Und. Game Master kommt! Game Master kommt! Game Master! Okay. Habe ich zu viel versprochen oder ist der wirklich ein bisschen ja, durchgeknallt? Oh, wie ist ein Busch, wie ist ein Busch. Wir sind nicht irgendwo, im nirgendwo. Also, wo sind wir? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wo wir sind? Okay. Erstens, ihr seid ungefähr eine Minute geradeaus gerannt. Ihr habt nicht mal eine Kurve genommen, sobald man es erkennen konnte. Und wie schon gesagt, ihr seid eine Minute gerannt. Zudem, was bringt es euch, wenn man es in die Kommentare schreibt? Ich meine, wollt ihr etwa einen Monat verbringen? Äh, oder besser gesagt, dort warten, bis ihr endlich mal einen Kommentar bekommt? Oder... Vor allem, weil die anderen es auch genauso, vielleicht sogar besser kennen als ihr. Weil die auch überhaupt, überhaupt nicht sehen. Also sie sehen ja nicht mal was, wenn die was sehen, was sehen würden, okay, aber... Hä? Was sind wir? Was, sind wir? Oh, was machen wir jetzt? Ja. Warte, geh mal, das hätte mir WhatsApp geschrieben, schau. Oha. Geh zum Buch entlang. Wo, wo, was? Ach, ich glaube, er spioniert uns. Also, er verfolgt uns nicht, aber der spioniert uns. Wo soll er wissen? Aber es war Okay, Freunde, wir haben ihn eigentlich abgelenkt, ne? Wir müssen irgendwie nur rauskommen, weil wir wissen nicht wie, weil da, wenn wir da hinten rauskommen, da hinten sind ist, ist wir reingekommen, wenn wir da hinten rauskommen. Freunde. Okay, ich überspringe jetzt einfach mal ein bisschen. Weil sonst tut das Video gleich noch die 20 Minuten, und das will ich eigentlich nicht. Und wenn ich schreibe, hä, der war eh schwach, komm schlag warum schlag sie nicht? Denn er hat ein Messer und eine Waffe. Was soll ich machen? Alter, wenn einer dich mit Messer und Waffe bedroht würde, würdest du sagen, ey lass mich in Ruhe oder so, oder will ich schlagen? Ja, ja eben, ja. aber guck mal, er kann die locker abstechen oder abschießen. Alter, und ich weiß nicht ob er klein oder größer, war, aber das sieht aus wie 14. Okay, wir halten fest. Der Game Master ist 14, okay. Gut, das war's dann jetzt auch erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es war auch okay, dass ich jetzt so ein paar Mitschnitte, äh, so ein paar Gaming-Mitschnitte gemacht habe für die ganzen Übergänge, äh, wo ich mir das erzählt habe. Ähm, ich habe das jetzt ein bisschen anders gemacht. Ich habe jetzt mehr improvisiert als beim letzten Mal. Beim letzten Mal hatte ich ein richtiges Skript und habe nur vorgelesen, tatsächlich. Jetzt habe ich vorgelesen und improvisiert, tatsächlich. Ja? Also, Wenn euch das so gefallen hat, dann lasst mir doch gerne meinen Daumen nach oben da. Und klar dürft ihr auch gerne Kritik äh, äußern in den Kommentaren, das ist sogar erwünscht, damit ich weiß, was ich verbessern kann. Hin und wieder hat man so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, manchmal ist das Poppen, das habt ihr gerade gehört, was ich meine. Das ist manchmal zu so extrem, das liegt daran, dass mein Popschutz gar nicht dran ist. Äh, kann ich beim nächsten Video wahrscheinlich da machen, nur ich habe den gerade nicht hier bei mir. Ähm, wenn ihr keinen wieder verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Äh, und ich sage ciao.